Eine Arbeit zu schreiben in einer Länge, wie man das bisher nicht getan hat, ist sicher immer ein Lernprozess. Das heißt, man geht mit einer Herausforderung um, die man am Anfang noch gar nicht so abschätzen kann. Und das verändert sich ja, weil die Hausarbeit kurz ist, die Bachelorarbeit länger, die Masterarbeit noch länger und die Promotion nimmt die Jahre in Anspruch. Das Problem ist eigentlich immer das Gleiche und diesen Lernprozess zu begleiten, das kann man in einer Betreuung tun auch. Also in unterschiedlicher Intensität und mit unterschiedlichem Fachwissen. Das weiß ich natürlich bei einer Hausarbeit sehr gut, bei einer Bachelorarbeit äh, unter Umständen, bei einer Masterarbeit vermutlich, denn da werden sich Masterstudierende auch thematisch an äh, Lehrpersonal orientieren. Bei der Doktorarbeit muss man irgendwie äh, einen Fuß thematisch im, drin haben, sonst äh, ist man wahrscheinlich der falsche Betreuer. Das Problem ist immer etwas zu entwickeln, was dann äh, Oft ein Filz wird, den man so im Kopf mit sich trägt. Also mehr Verwirrung und, und äh, unendlich viele Quellen und Ideen, wo es denn hingehen könnte, mögliche Pfade. Und am Schluss muss man das in zweidimensionales Format bringen. Äh, man fängt an zu schreiben, oben links und hört äh, vielleicht unten rechts auf. Diesen Faden herzustellen, das ist eigentlich alles, was die Betreuung mitbegleitet. Denn thematisch ist ja die. Aufgabe wesentlich bei äh, der Autorin oder dem Autor. Ja, der Betreuungsprozess beginnt in den Geisteswissenschaften mit der Themensuche. Das ist ja nicht wie bei Physikerinnen oder Medizinern, dass eigentlich schon klar ist, was den Professor interessiert. Deshalb versuche ich in der Regel erst mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Studierenden von sich aus schon mitbringen. Bei Hausarbeiten ist es relativ trivial, weil es halt meistens im Umfeld des Seminarthemas sein muss. Aber bei fortgeschrittenen Arbeiten ist es ja oft so, dass das, was die Studierenden schon gemacht haben, nicht unmittelbar der Themenbereich ist, der mich jetzt interessiert oder in dem ich selber auch kompetent bin. Und dann kommt es darauf an, dass man beginnt so langsam Schnittmengen zu finden zwischen dem, was schon da ist und dem, was dann Neues gemacht werden soll und zumindest das Neue, soll in die Richtung meiner eigenen Beschäftigungen auch ein bisschen gehen, damit ich den Leuten wirklich helfen kann. Das ist der erste Schritt. Und der müsste münden, jedenfalls im Idealfall, in eine Art Thesenpapier, Gliederung. Da bin ich nicht festgelegt. In der Regel habe ich aber schon das Anliegen, die Leute dahin zu bringen, dass sie sowas wie eine Idee auch am Ende in eine These packen können. Also es geht nicht, dass ich über irgendein Thema schreibe bloß, sondern ich muss das, was ich will, am besten in einem Satz auch mal sagen können. Literatur spielt dabei eine gewisse Rolle. Also sagen wir mal, bei so einer Bachelor- oder Masterarbeit achte ich schon darauf, dass auch ein bisschen Forschungsliteratur gelesen wird. Aber jetzt ein Forschungsstand im engeren Sinne, das wäre dann eher was für eine Promotion. Da muss tatsächlich. Äh, der Kandidat, die Kandidatin ungefähr eine Vorstellung davon haben, was halt in diesem Gebiet so geschrieben, gedacht und geforscht wurde in der letzten Zeit. Der dritte Schritt ist, dass ich die Studierenden dann um ein erstes Kapitel bitte und da sage ich meistens, sie sollen bitte nicht vorne anfangen, sondern beim wichtigsten Thema oder dem wichtigsten Aspekt oder manchmal auch das, was Ihnen am schwierigsten vorkommt, das, was Ihnen am klarsten ist, das hängt immer von der Situation ab, jedenfalls. Es ist von meiner Idee her ein zentrales oder vielleicht sogar das zentrale Kapitel, was als erstes entstehen soll oder zu dem Entwurf entstehen soll, weil da nämlich der vierte Schritt der Betreuung darin besteht, neben dem die weiteren Kapitel abfassen, auch zu gucken, dass man jetzt nach und nach das Projekt wieder so zusammenkürzt, dass man möglichst in endlicher Zeit auch fertig wird. Der Klassiker ist, ähm, dreht sich fast immer irgendwie um den roten Faden. Das kann dann sein, die Frage, ähm, wie, kann ich, wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht so viel abschweife, ich, ich bleibe nicht beim Punkt. Oder jemand hat die Rückmeldung bekommen, dass, dass irgendwie kein roter Faden erkennbar ist. Viel dreht sich darum, das hängt dann ganz oft damit zusammen, dass die ähm, Studierenden keine, keine Forschungsfrage formuliert haben und auch gar nicht unbedingt wissen, dass sie das tun müssen, ähm, dass es dementsprechend auch noch nicht richtig eine These gibt. Und es gibt oft irgendwie einen ganz großen Themenbereich, der aber noch nicht gut genug eingeschränkt wurde. Das ist auch oft eine Rückmeldung, die die Studierenden ähm, von ihren BetreuerInnen bekommen haben. Das Thema ist noch zu groß, mach es kleiner. Ähm, das ist so eine ein großer Beratungsschwerpunkt, würde ich sagen, und der andere ist, ähm, viele kommen zu uns mit dem ersten Schreibprojekt. Oft in den geisteswissenschaftlichen Fächern ist das dann die erste Hausarbeit. Ähm, in anderen Fächern, in anderen Fachbereichen, in denen nicht unbedingt Hausarbeiten geschrieben werden, ist das dann die Abschlussarbeit, also Bachelorarbeit. Ähm, in der Medizin ist die erste Arbeit, <lacht> die geschrieben wird, die Doktorarbeit. Ähm, und ich sage mal so, je weiter das dann ähm, Je weiter fortgeschritten man ist, desto mehr haben die ähm, Ratsuchenden das Gefühl, sie müssten es eigentlich schon können, merken dann aber, sie wissen überhaupt nicht, wo sie anfangen sollen. Also es ist wirklich eine, eine, eine ganz umfassende Unsicherheit, weil einfach noch kein oder kaum Kontakt mit den Textsorten, die man dann auf einmal produzieren soll, ähm, stattgefunden hat in der Vergangenheit. Und es gibt zwar an den Schulen ja jetzt die W-Fächer, aber ähm, ja, sagen wir es mal so, das bereitet natürlich nicht ausreichend vor. Man braucht da einfach Übungen. Und wenn jemand zu uns kommt und wirklich noch nie ähm, irgendwas geschrieben hat und so eine allgemeine Verunsicherung da ist, ähm, dann schauen wir eigentlich ähm, erstmal, okay, wie kann man denn, was, was sind vielleicht konkrete Fragen, die sich formulieren lassen? Und wie kann man denn diesen großen Schreibprozess so ein bisschen runterbrechen in Teilschritte, die dann sich vielleicht auch machbarer anfühlen. Genau, also das sind so die großen Themenbereiche, die, die immer wieder kommen.